Ich stehe hier mit Johannes Knopp, der mir ein bisschen was zur ständigen Mitgliederversammlung und den Diskussionen hat, der am Parteitag erzählt wird. Hallo Jo. Hi. Kannst du mal kurz erklären für Außenstehende die Online-Abstimmung in Bezug auf die ständige Mitgliederversammlung, wie das Ganze funktioniert und warum wir das überhaupt machen wollen? Ja, also das äh, Warum ist relativ einfach erklärt. Also wir haben hier äh, zweimal im Jahr so einen Bundesparteitag und da muss man einerseits erstmal das Geld haben hinzukommen und auch die Zeit hinzukommen. Das ist vielen Leuten erstmal gar nicht möglich aus verschiedenen Gründen. Leute, die haben Kinder, finden keine Betreuung oder haben eben nicht so viel Kohle oder kommen vom Job her. Äh, am Wochenende nicht so gut weg oder wie auch immer und die sind schon mal per se ausgeschlossen hier sich zu beteiligen und es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir in der Partei möglichst vielen Leuten die Chance geben, hier das Programm mitzugestalten. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Grund, da inklusiv zu werden und möglichst vielen Leuten die Programmarbeit, die verbindliche Programmarbeit zu ermöglichen. Äh, und nicht nur denen, die halt hierher kommen können. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es äh, auch so, jetzt werde ich gerade abgelenkt durch irgendwelche Sachen. Ähm, Wie war dein Eindruck von der Diskussion gestern? Die wurde ja recht hetzig geführt. Äh, die Befürworter, die Gegner von dem ganzen Verfahren haben sich wieder ordentlich eine verbale Schlacht geliefert hat das das ungefähr auf den Punkt gebracht. Besonders, haben wir jetzt, denke ich, in Baden-Württemberg die Diskussion schon gehabt. Die wurde auch auf dem Landesparteitag dann weitergeführt mit dem Ergebnis, dass es dann kein wirkliches Ergebnis war, abgesehen davon, dass wir erstmal eine Lösung erarbeiten müssen, eine Konsenslösung möglicherweise, mit der alle leben können. Ja, also interessanterweise war die Debattenkultur gestern deutlich schlechter als bei unserem Landesparteitag, muss man sagen. Ähm, es gibt halt sehr, sehr viele Bedenken. Es gibt einerseits die äh, Leute, die halt sagen, ja, gibt es ja irgendwie rechtliche Probleme mit Datenschutzbeauftragten und andere, die dann halt sagen, ja, wieso nee, ist es aber nicht. Äh, und außerdem können wir innerparteilich uns da durchaus mal mehr, mehr wagen, als äh, das jetzt irgendwie, zum, also wir müssen zum Beispiel nicht die Verfassung, also die vielleicht Grundsätze an so eine SMV stellen, wie äh, das Verfassungsgericht eine Wahl hat oder so. Es geht ja darum, Abstimmen über um Programm zu treffen. Ähm, aber ich glaube, ich war noch nicht so richtig durch mit der, mit der Vorstellung, warum man das so alles will. Ähm, äh, genau, es ist nämlich ähm, neben dem Punkt, der wir wollen viele Leute beteiligen, geht es ja auch ein bisschen um die Dynamik. Also wir wollen jetzt natürlich nicht alle zwei Wochen neue Programmpunkte äh, spontan aufnehmen, aber wenn es halt so ist, dass wir in den Bundestag kommen zur äh, Wahl im September, ähm, dann haben wir da halt Abgeordnete im Bundestag, die auch über Dinge entscheiden müssen, weil die wir jetzt noch keine Programmbeschlüsse haben die aber wahrscheinlich sehr gerne äh, auf ein verbindliches Parteiprogramm zurückgreifen können, aber nicht bis zum nächsten Bundesparteitag warten können, wenn man zum Beispiel über irgendwelche Kriegseinsätze entscheidet oder so. Das würde dann nicht ganz allein auf den Abgeordneten lasten, diese Entscheidung, sondern der die Beeinstimmung mit dem Programm äh, treffen. Viele Leute äh, sagen dann, man hat doch als die Freiheit das Wissen. Ja natürlich, äh, aber es geht ja auch nur darum, das, was wir jetzt auch hier im Parteitag machen, ein Wahlprogramm zu beschließen, äh, auch für das, was wir jetzt im Wahlprogramm beschließen, steht für den Abgeordneten die Freiheit des Gewissens. Er kann davon abweichen, aber dann muss das halt der Partei gegenüber gründen und das fände ich auch wichtig, dass wir eben äh, einerseits den, den Abgeordneten helfen können, äh, indem wir ihnen auch zuarbeiten über so ein System, äh, die positionieren Positionierung und andererseits dass wir eben auch äh, vielleicht Grenzen aufzeigen können, wo man weiß als Abgeordneter, okay, wenn ich da jetzt auch drüber gehe und sage, das sehe ich anders, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr so überein mit der Partei und dann muss ich mich auch für rechtfertigen, das halte ich halt für wichtig. Ähm, genau, das wollte ich jetzt nochmal als äh, Abgründung sagen zu dem Ob und Warum. Ähm, ja, SMV an sich, da geht es ja... Ähm, Gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja. Ich bin Fan von den Optionen, dass man einerseits sagt, man macht es ständig. Natürlich müssen die Fristen so sein, dass man nicht irgendwie jeden Tag reinschauen muss. Ja. Das kann man ja durchaus lösen, dass man sagt, okay, wenn man einmal im Monat aktiv ist, dann hat man auf jeden Fall die Chance, irgendwie nichts zu verpassen. So, nur so als Beispiel gewählt, das kann man dann äh, durchaus noch mal äh, ausdiskutieren, wie man das haben will, das ist das eine. Dann finde ich ganz wichtig, dass wir das Prinzip Liquid Democracy im Sinne von Stimmübertragung auf andere äh, beibehalten. Da haben ja manche Leute auch so hier ihren Beef mit, aber ich finde es großartig, also es funktionierte dann so, dass äh, ich jemand anderen meine Stimme weitergeben kann, für einen Themenbereich oder für ein Thema oder auch global, das kann man sich überlegen. Delegation? Eine Delegation einfach geben kann und diese Person kann das auch wieder weitergeben. Das äh, wird manchmal Kettendelegation genannt oder offiziell eine transitive Delegation, dass man dann halt ähm, so lange weiter weiterdelegiert äh, äh, seine Stimme, bis es tatsächlich bei der abstimmenden äh, Person landet und das hat einerseits damit äh, zu tun, dass man einfach nur die real existierenden Vertrauensnetzwerke sichtbar macht, weil ich delegiere ja nur an Leute, von denen ich glaube, dass sie eine richtige Entscheidung in meinem Sinne treffen und die machen das wiederum und äh, am Ende landet dann eine, äh, eine, eine, eine Stimme hoffentlich bei der entweder kompetentesten oder auch vertrauenswürdigsten Person, also jemand, der äh, möglichst keinen Scheiß baut. Ja? Das hat sich für mich auch soweit be bewahrheitet. Äh, das ist die Grundidee dahinter. Und ähm, es gibt halt Leute, die haben Angst, ah, was ist denn, wenn meine Stimme irgendwo bei jemandem land landet, die ich nicht leiden kann. Äh, ja, okay, das kann passieren. Aber wenn ihr jemanden am Parteitag zum Beispiel, ist es ja auch so, dass man mal guckt, wie stimmt denn gerade die Person ab oder fragt vorher, wie wirst du denn bei dem Antrag stimmen. Das ist ja auch so was wie eine Vertrauensdelegation, falls man nicht alles lesen konnte. Und dann äh, hat die Person vielleicht auch im Vertrauen vor jemand anders gefragt, den man nicht mag und hat dann quasi das Gleiche, nur sichtbarer. Wenn ich ähm, das richtig verstanden habe, ist das ja einer der größten Gegensätze gegenüber einem Verfahren, wo die Abstimmung selbst dann per Briefwahl durchgeführt wird, weil die Delegation da einfach äh, bürokratisch kaum handhabbar wäre. Oder ja, ich das, also das kann man gedacht? nicht abbilden auf Papier. Äh, ähm, Dafür bräuchte man schon de facto ein elektronisches System, wobei wie gesagt, nur das Parteitagsbeispiel, man fragt andere, wie stimmst denn da, wie soll ich mich denn da entscheiden, ich bin da nicht so fit wie du oder vielleicht ja, habe ich aus anderen Gründen irgendwie, wo ich erstmal wissen, wie jemand anders dazu steht, dann habe ich genau den gleichen Effekt, dass meine Stimmabgabe davon beeinflusst ist von den Leuten, die ich vertraue, Nur sieht kein anderer das. Mhm. Das ist halt äh, eine Transparentmachung von, von diesem Vertrauensnetzwerk, was auch so in keiner anderen Partei existiert. Äh, das würde ich eigentlich auch ganz gerne mal den anderen dann aus Brot schmieren. Mhm. So, äh, hier bei uns kann man eigentlich dann, wenn man das einführen würde, sehen, wie denn auch so Macht innerhalb der Partei aussehen äh, und Vertrauensstrukturen. Äh, also, ne, also das ist ja, korreliert dann ja eins zu eins äh, das Vertrauen. Je mehr Leute mir vertrauen, desto mehr Macht erhalte ich. Ja äh, und äh, Ein bisschen polemischer könnte man auch sagen, dass manche Gegner äh, Angst haben, nicht genügend Macht zu kriegen in so einem System. Aber das äh, ist jetzt sicher nicht das Hauptargument. Es gibt ja bereits äh, sowohl die Piratenpartei Österreich, die das verbindlich für nahezu alle ihre Beschlüsse einsetzt, also die machen mittlerweile ihre Programme äh, durchgängig über Liquid Feedback, als auch die Piratenpartei Schweiz, die für alles, was jetzt über den Parteitag hinausfällt, über die PV hinausfällt, äh, ein, ein Online-Verfahren durchführen. In Berlin hat das auch einen, einen quasi verbindlichen Charakter angenommen, da werden äh, Beschlüsse im, im Landesliquid quasi als Programm akzeptiert im Konsens, obwohl dem auch durchaus viele widersprechen. Was können wir aus diesen praktischen Anwendungen lernen, weil auf Bundesebene ist die Einführung von Liquid Feedback ja durchaus mehrfach als gescheitert durch, durch Fehler, die entstanden sind, durch geringe Akzeptanz. Wie können wir das bei der SMV in Zukunft bei einem Online-Verfahren verhindern? Also hauptsächlich lernen können wir daraus, meiner Meinung nach, dass es geht, ohne dass äh, irgendwie sich die Pforten der Hölle öffnen. Ja, also, äh, zumindest könnte man das ja manchmal meinen, wenn die äh, Gegner argumentieren. Das ist ja doch manchmal sehr laut. Ähm, und über Jazz äh, und ich denke, dass es total wichtig ist, auch einfach mal diesen Mut zu haben, das auszuprobieren und zu sagen, wenn es scheiße ist, dann lasst du das halt wieder sein. Da bin ich der Erste, der da äh, sagt, okay, äh, ihr habt recht, es ist jetzt alles doch nicht so gekommen, wie ihr hofft und äh, sonst was. Aber solange wir das nicht ausprobiert haben, wissen wir das nicht und brauchen uns nicht dauernd mit so strukturellen Argumenten auseinander, also die halt mit der Realität nicht zwingend, übereinstimmen und ich denke, die Praxis zeigt, dass es geht. Das können wir da schon mal sehen, würde ich festhalten. Ähm, Im Übrigen äh, würde ich noch zu meiner Vorstellung der SNV hinzufügen. Ein Problem ist natürlich, man kann online keine Wahlen durchführen, nur Abstimmung. Ja, das ist ja das bekannte, auch ein sehr bekannter Streitpunkt, dass man eben äh, das namentlich äh, oder pseudonym. Machen müsste und dass dann die Sicherstellung der Korrektheit des Ergebnisses äh, nicht immer trivial ist, je nachdem. Aber ähm, jedenfalls, dass keine Wahlen online gehen und ich wäre auch definitiv für, für eine Umsetzung von einem System mit äh, einem Antrag auf geheime Abstimmung, dass man halt wahrscheinlich relativ hohes Quorum, aber doch ein Quorum einführt, wo man sagt: Okay, wenn mehr als x Leute äh, oder Prozent der Leute sagen, ich möchte diesen Punkt geheim abstimmen, damit eben jeder unbeeinflusst von irgendwelchen äußeren Einflüssen äh, abstimmen kann, dann machen wir das halt per Urnenwahl und dann habe ich auch kein Problem, dann verschiebt man das aufs nächste Parteitag oder schiebt auch in Kombination noch so eine dezentrale Urnenwahl mit rein. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ich weiß noch nicht, ob es zum Aufwand irgendwie gerechtfertigt ist, aber ich sage, wir wollen Dinge ausprobieren, dann würde ich mich dem jetzt auch nicht komplett versperren. Wir sollten halt nur erstmal den Mut beweisen, sowas wie eine SMV zu machen, um mehr Leute einzubinden, um demokratisch äh, legitimierte Entscheidungen äh, zu treffen. Und äh, ja, das finde ich wichtig an der Stelle. Ich sehe da durchaus auch viel Konsenspotenzial, nachdem ich jetzt mit Sven gesprochen habe und mit dir gesprochen habe. Äh, zwei eigentlich unversöhnliche Positionen, muss ich sagen, die Vorbereitung wäre gleich eigentlich der Punkt der Abstimmung und der Delegation sind die größten Gegensätze. Hältst du es für möglich, dass wir uns im nächsten halben, dreiviertel Jahr in Baden-Württemberg, gemeinsam auf eine Lösung einigen? Ja, also da gibt es ja durchaus äh, Leute, die, die sich da auch jetzt drum äh, bemühen wollen, noch die Seiten weiter zusammenfinden. Wir haben ja echt gesehen, dass diese äh, Diskussion, ich meine auch mit, mit Justus, äh, der ja auch ein sehr, sehr äh, st äh, starker Gegner von verbindlichen Entscheidungen in unserem so Online-System ist, äh, wurde da ja auch super sachlich diskutiert. Und äh, da gibt es sicher Punkte, wo wir äh, äh, nicht zusammenkommen, aber der Konsens, wir würden ganz gerne zwischen Parteitagen was Verbindliches machen. Der ist glaube ich tatsächlich stark genug, dass man da auch diese Brücke schlagen kann und da bin ich ja total dafür, dass man äh, die anderen nicht mehr verteufelt und äh, da bemühe ich mich auch eigentlich immer äh, drum, wenn es in der Kommunikation geht, so die schrillen Argumente mal versuchen ein bisschen runterzudampfen und äh, äh, zu gucken, dass man das eben äh, sachlich macht und das hat bei uns im Land bisher gut geklappt und ich denke, das können wir auch zu einem Level fortführen. Es kann natürlich passieren, dass wir dann irgendwann zu, einem, Zeitpunkt, äh, zu so einem Punkt kommen, wo wir sagen: Okay, jetzt müssen wir halt einen Weg einschlagen. Wir können nicht da unter einer Weggabelung stehen bleiben. Ja? Und egal welchen Weg wir nehmen, wird es dann unzufriedene Leute geben. Äh, manchmal treten dann auch Leute aus, andere treten wegen sowas sogar ein. Da müssen wir halt sagen: Wir sind eine Partei, wir sind politisch, wir haben auch irgendwie eine Agenda und irgendwann müssen wir uns entscheiden und einen Weg gehen. Äh, damit wir auch glaubwürdig vorankommen. Vielen Dank für deine Eindrücke. Einen schönen Parteitag noch. Danke.